FB Ad Traffic 3.0, mein Review zum Facebook Ad Traffic von David Seffer. Hier spricht Christoph Grun und ich möchte dir in diesem kurzen, schnellen Video einen Einblick in das Produkt von David geben. Ganz einfach, weil ich es wichtig finde, bevor du Facebook Ad Traffic kaufst, dass du weißt, worum es geht, was David auszeichnet, was seinen Kurs auszeichnet und äh, warum ich dir diesen Uneingeschränkt tatsächlich empfehlen kann. Schauen wir uns zunächst einmal das herzlich Willkommen an. Hier sind wir also direkt im Memberbereich eingeloggt von FBA Traffic 3.0. Du siehst David Seffer direkt hier natürlich mit der Begrüßung ganz normal. Zwei Minuten, zwei Minuten dreißig, einfach um Willkommen zu sagen. Was ich aber sehr gut finde ist, dass David dich in rund 9,5 Minuten in den Memberbereich mitnimmt und dir hier exakt zeigt, was du wo machen kannst. Ich finde das wahnsinnig wichtig, denn Facebook ist ein sehr komplexes Thema, FB-Ad-Traffic geht da in den kleinsten Einzelheiten drauf ein und du lernst sehr, sehr schnell exakt hier zu arbeiten, was ist wichtig, wo musst du zuerst schauen, wie gehst du vor. Auch nochmal hier ein drittes Video, wichtige Tipps, 6,5 Minuten und hier auf dem Videobild kannst du es sehr gut sehen. Ähm, David Seffer lebt in Thailand und ähm, das Interessante ist, dass er tatsächlich von Facebook-Marketing lebt, also seinen gesamten Lebensunterhalt damit bestreitet. Nicht irgendjemand ist, der jetzt mal schnell bei Facebook geschaut hat, wie was vielleicht funktionieren könnte, sondern wirklich jemand ist, der exakt weiß, wovon er spricht. Was ich persönlich schön finde, ist hier diese kleine Ampel, Feedback, Mastermind, Support. Ähm, hier kannst du ein Feedback zum Kurs geben, wenn du Dinge einfach gut oder schlecht findest, wenn du weitergehende Informationen an David senden möchtest, kannst du das über den Feedback Button machen. Die Mastermind bringt dich zu einem Link, der direkt in die Facebook-Gruppe geht, äh, dort wird auch nochmal exakt ausgetauscht. Tipps gegeben, Hinweise, das ist also eine geschlossene Gruppe, die nur für Kunden ist und hier kann man sich natürlich dann eins zu eins wunderbar austauschen. Und außerdem nutzt David ein sehr exzellentes Support-System. Finde ich auch gut, hier hast du direkten Kontakt zu David und seinem Team, sodass dir da auch schnell geholfen wird. So, Die Inhalte sind auch relativ schnell erklärt, sie sind sehr übersichtlich. Einmal hier natürlich über die Seitenleiste zu erreichen, hier hast du einmal den Kurs aus der 2.0-Version er komplett und du hast den neuen Kurs 2013, alles das, was neu gekommen ist. Hier hast du Live-Workshops drin, du hast den Grundkurs drin, also die Dinge, die du einfach wissen solltest. Du hast die Landingpage, Gestaltung, wie man Facebook-Apps macht, das fan geht was jetzt ähm, leider abgeschaltet wird oder wenn du das Video guckst, möglicherweise schon abgeschaltet ist. Verschiedene Strategien, also hier Affiliate Ads, was für sehr viele Leute sehr interessant ist, was für mich eher interessant ist, ist PPC Lead Ads oder auch Direct Profit Ads, wo du direkt aus Facebook heraus ähm, Umsatz generierst. Sehr, sehr genial von David, wird exakt erklärt und dann für Fortgeschrittene natürlich die Dinge wie Split Testing, Tracking, auch sehr, sehr interessant und wichtig nutze ich auch, ist Retargeting, Dark Post Ads, solche Sachen, das ist wahnsinnig wichtig. Und ähm, wenn du hier auf den Schnellstart-Button klickst, dann kommst du eben in den Bereich, wenn du schon Erfahrung hast, wie erstelle ich eine Anzeige, wie kontrolliere ich die. Also das ist wirklich sehr, sehr rudimentär, ähm, schnell darauf gesprungen, wie man es sofort umsetzen kann. Ich persönlich empfehle dir aber FBA Traffic eher mit den Grundlagen anzufangen wirklich. Also, wenn du noch gar keine Erfahrung hast, geh ruhig rein, David erklärt exakt den Werbeanzeigenmanager. Wir können ja mal hier kurz reinklicken und uns das anschauen. So, dann okay, siehst du hier, ist David. da ist David, genau, er erklärt dir hier exakt, siehst du auch schon am Bild, den Werbeanzeigenmanager, was es alles gibt. Er erklärt dir, wie Anzeigenbilder hier aussehen sollen. Nächstes Video, hier hast du auch den direkten Link zum Werbeanzeigenmanager. Hier äh, zeigt er dir, wo er seine, Face, äh, seine Anzeigengrößen, seine Anzeigenbilder holt, welche Größen es gibt, welche Spezifikationen. Das alles ist als PDF auch herunterzuladen, sodass du es immer anschauen kannst. Ähm, also du siehst, es ist wahnsinnig umfangreich und was ich persönlich sehr cool finde, ist, dass David in einem Live-Beispiel exakt zeigt, wie er mit Facebook Anzeigen geschaltet hat, wenn wir hier drauf gehen, dann siehst du auch, ich hoffe, dass man das im Video erkennen kann oder im Vorschaubild, Moment. Okay. So, hier sieht man, dass er direkt eine Case Study gemacht hat, hier hat er für 22 Cent pro Klick gekauft und 2,38 Euro ist sein Return on Investment bei Facebook-Anzeigen. Also du siehst, David Seffer und FBA-Traffic, das ist nicht einfach leeres Geschwätz, sondern hier spricht definitiv jemand, der Ahnung davon hat, was er da tut. Außerdem hat er dir noch bei einigen Anbietern Rabatte rausgehandelt. Also ich denke, es ist ein rundum super geniales System. FBA-Traffic kriegt von mir dafür ein Daumen hoch. Nutze es für dein Facebook-Marketing. Ich persönlich kann es dir nur empfehlen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Du findest unterhalb dieses Videos den Link direkt auf die Verkaufsseite von David Sever und FB Traffic 3.0.